servus und hallo bei not another dope show teil 2 in der Pirla. also dieses hip hop zum uns 1978 79 muss das gewesen sein das war mit wildstyle eben wie ich schon erzählt hatte und wir haben jetzt angefangen im breakdance graffiti DJing. das ganze da von vorn bis hinten haben wir versucht darzustellen und in unserer Crew war auch noch der Tarkan dabei. Tarkan, seine Mutter kam aus der Türkei, der Vater kam aus Deutschland. Das war, glaube ich, sein Problem. Er ist nicht wirklich anerkannt worden bei den Türken, weil er halt nicht so richtig gut Türkisch konnte, und bei den Deutschen hat er immer so das Gefühl gehabt, durch seinen Namen und Aussehen ist er ausgegrenzt, obwohl wir das nicht gemacht haben. Also von uns hatten keiner ausgegrenzt. Tag an ist halt einer gewesen, wo man sagen würde, äh, mit dem äh, hast du besser keinen Umgang. <lacht> wo die Eltern einen wahrnehmen würden. Ja. Das erste, an das ich mich noch richtig krass erinnern kann, ist, dass er ein Graffiti gesprüht hat, an der Schleißheimer Straße, in einem Hauseingang, also Einfahrt von einem... Von einem ähm, für Autos im Hinterhof und da ah, hat er die Wand voll gesprüht und ich stand vorne und hab halt äh, schmierig gestanden, weil er mich überredet hat dazu. Kannst du mir bitte mach halt und äh, dann äh, hatte ich ja mal Wohnung in Rammersdorf. Dann steht er vor der Tür und will bei mir übernachten und dann zieht er einfach ein und ich krieg dann nicht mehr los. Ich hätte Bult holen müssen oder Polizei holen müssen, konnte nicht, aufgrund dessen, dass ich bei Erden auf dem illegalen Kram gemacht habe. Weißt du was ich meine? Das hat das Arschloch ausgenutzt nämlich. Und dann einmal habe ich ihn gebeten, ihm Bargeld in die Hand gedrückt und gesagt, gehst du bitte heute Morgen, ich muss in die Arbeit runter. Im Erdgeschoss, da ist die Hausverwaltung und bezahlst du die Miete für diesen Monat und drei im Voraus. Da sagt er, ja, mache ich. Ich komme von der Arbeit heim, hat da die Scheißkohle beim, beim Billard verzockt, Arsch. Und es war ihm scheißegal, dass wir jetzt keine Miete mehr zahlen können. Und das hat mich so richtig damals in die Kacke gerissen. So richtig krass. Weißt du, sie ich habe eine Mahnung nach der angekriegt, meine Tür wurde eingetreten, ich musste da weg, hey, am Ende bin ich abgehauen. Ich habe da so einen, einen Brief an die Hausverwaltung geschrieben, dass ich das Geld nicht habe und dass ich halt nach was habe ich Was hab ich gesagt? Ich bin in Uruguay, genau. Ich bin in Uruguay. wenn ich Geld habe, dann, dann schicke ich das. Auf so einem Schrank habe ich das geschrieben gehabt. Als Tisch haben wir gehabt einen Zigarettenautomat, den er das Arschloch mit dem Herald von der Wand im Erdgeschoss gerissen hat und bei mir in der Bude mit dem anderen Typen noch aufgeflext hat. Da hat er total laut Musik gemacht, Anlage total und die mit der Flex haben diesen scheiß Zigarettenautomat aufgeflext. Ich komme heim her, die Bude stinkt nach diesem Flexzeug dann ist da Zigarettenautomat, der in der Ecke steht, Herr Tarkan, dieses Arschloch mit den dummen Grenzen und der mit den blöden Grenzen, der sich mit einem anderen Arschloch die Kohle teilt. In meiner Wohnung, Alter. was du das, Mann? Da dachte ich mir, hey, Tarkan, du bist doch das allerletzte Drecksarschloch, was es gibt. Und das hat halt dann auch die Freundschaft von uns irgendwo kaputt gemacht. Hey. Später, wo ich ihn wieder getroffen habe, hat er auch am Vollbord gerade gehabt zu der Zeit. <lacht> Wieder Pilze von mir kaufen und dann kackt er umeinander, weil er man nicht glaubt, dass das welche sind und dann scheißt er rum, mein Hasch wäre nicht gut, obwohl es das geilste Zeug war, was man in dem Zeitpunkt kriegen hat, können weil ich jetzt aus Holland gehabt. Aus dem Coffeeshop, was das immer. nichts so von einen gestreckten Scheiß, was die anderen immer verkauft haben, das sie halt von den Rockern da gekriegt haben oder weiß ich nicht woher. Ja, sind die oder Roma oder keine Ahnung. Mehr. Das hat sich alles immer verändert. Mal waren es so eine Gruppe, mal was andere Gruppe und keine von denen, mit denen was zu spaßen. Weißt, ähm, naja. Auf jeden Fall äh, ist der Tag an einer gewesen, der hat jedes Mal einen draufsetzen hat müssen hä, und immer nur Scheiße baut. Hat. Immer, egal wo er dabei war. Weißt, wir Fangen wir Graffiti springen. Wir sind rausgefahren nach Tutzing ein whole car machen, kein top to bottom, ein whole car, aber er muss ja auf dem Weg dorthin, also wir haben es gemacht, aber auf dem Weg dorthin muss halt er schon wieder die ganze Zeit auffallen, weißt du, wir haben einen Rucksack mit Sprühdosen und alles dabei und er muss sich aufführen, ich verstehe das nicht, mal, also bist du blöd, Alter? wir fahren jetzt gerade zum Graffiti Sprüh, du kannst hier nicht so ein Kasper machen, wir können das jetzt nicht gebrauchen, dass die auf uns aufmerksam sind, du Vogel, also ehrlich, er hat immer solche Dinge machen müssen, wo du gefragt hast, warum mussten das jetzt eskalieren, nee, wieso musst du das so eskalieren, du Arsch. Er und der Hadi, Hadi war auch sein Kandidat, immer Grenzgänger, wir waren in einer, in einer breakdance Crew. Es war gerade eine Zeit, wo es ein bisschen nachgelassen hat, wo die Leute nicht mehr so oft Breakdance gemacht haben. Wir waren aber richtig gute, wir haben es halt echt drauf gehabt zu dem Zeitpunkt. Und hat dann einen Auftritt in der Nähe von, von der Grenze zu Österreich, auf der deutschen Seite aber. Und haben für diese blöden paar Minuten halt jeder gut äh, 150 Mark bekommen. Wir waren ja acht Leute, ich meine, es ist so richtig viel Holz, was die da abgedrückt haben für unsere ganze Gruppe, die Anfahrt bezahlen, äh, essen, und trinken und dann halt noch das Geld. Ja. Das war eine Zeit, wo Computer noch kein großes Thema waren, ja, das war wirklich nur Kram, also wir konnten nicht so viel damit machen, außer halt äh, Briefe tippen, mehr nicht, Musik und so, das kam alles später, erst später konnte man mit dem Computer wirklich was anfangen. Und was macht der Harry und unter Takan? Hey, wir sind Breakdancer, das ist New York, Bronx, wir haben den Computer geklaut. Das ist so Blöde. Wieso? Ja, weil das gehört halt ja dazu, Bronx. Das heißt blöd, Mann, wir sind nicht Bronx, wir sind Menschen und wir, sind bloß, wir hören bloß diese Musik. Die meisten von uns verstehen ja nicht einmal die Texte und wir, wir machen Breakdance, Alter. Was soll dieser Scheißdreck? Natürlich kann die Managerin dann... Ein paar Tage später auf uns zu und hey Leute, da, die haben jetzt noch keine Anzeige gemacht. rückst die Sachen wieder raus und dann ist alles schick. Dann haben sie es halt, weil wir so auf sie eingeredet haben, haben sie es rausgerückt. Natürlich wollten sie es verkaufen, ne? aber dann haben sie es halt rausgerückt. Und danach haben wir nie wieder einen Auftritt gehabt. Da waren Leute, die wollten uns in Österreich auftreten lassen, die wollten richtig viel Knete hinlegen. Aber da war es vorbei. Die Frau hat keine Lust mehr gehabt mit uns, irgendwelche Auftritte oder sonst irgendwas. Der Typ hat immer wieder solche Geschichten gemacht. Und jedes Mal, wenn ich ihm eine aufs Maul hauen wollte, ist halt irgendwer dazwischen gegangen. Meistens der Jan. Hey, komm, nee, Freunde, bla bla bla. So, Alter, der versaut uns unser Leben, merkst du das nicht? Also was, was bei denen beiden sonst noch so äh, für komische Sachen abgelaufen sind, weiß ich nicht. Oder hat er sich bestimmt genauso aufgeführt. Einmal war Aktion, das war noch eine, eine bevor ich ihn rausgeschmissen habe. Da haben wir ausgemacht, wenn ich von der Arbeit komme, sind wir schon auf Trip. Ne? Weil der hält so lang und am nächsten Tag früh aufstehen und so, also schmeiße ich ihn zum Feierabend. Dann komme ich nach Hause, ne? ist er nicht da, ist ein Stockwerk tiefer beim Nachbarn und ist am Koksen. Ey, da fährt kein Trip mehr ein, wenn der auf Koks ist und bei mir scheppert es schon voll. Weißt schon, die alles bewegt sich he, und, und die sind dann, labern sich den Wolf ab mit irgendeinem Schmarrn, spinnen irgendeinem Krampf zusammen, der halt überhaupt null Substanz und nichts hat. He, und ich bin total verwirrt. Nur die Freundin von dem einen. He, die hat es geschnallt und hat halt versucht, mich ein bisschen besser vorauszukriegen, Aber das war der schlechteste Trip meines Lebens. He. Ich habe den einfach nur abgewartet. Egal welche Optik und so, ich habe einfach gewartet, bis es aufhört. Und da, wenn man so eine Sache macht, hey, und behauptet man in seinem Freund, dann ist man einfach nur ein Arschloch, aber kein Freund. Ja, so viel zum Tag Tagan Tag einfach nur ein Arschloch. Mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Selbst wenn ich ihn heute noch auf Facebook irgendwo sehen würde, würde ich ihn nicht anfragen, gar nichts. Der Typ ist für mich sowas und gestorben, weil der hat mein Leben total in die Scheiße geritten hey, mit seinen Scheißaktionen, mit seinen Scheißaktionen. Ich war da angemeldet und er macht Scheiße in meiner Wohnung her. Geht's nur. Solche Typen, solche Wichser, die sind schuld dran, dass andere Leute in die Kacke geritten werden. Ist halt leider so. Und man denkt man irgendwann wird man selber so einer. Ist halt auch so. Ist auch Fakt. Aber andererseits, einmal hat er einen Junior angebracht, DJ Junior, aus München kennt ihn vielleicht ein paar der hätte in Haft bleiben müssen, weil er keinen festen Wohnsitz gehabt hat. Dann hat er den einfach bei mir angemeldet. Ich habe ihn dann auch bei mir aufgenommen, der war nicht lang da, zwei Wochen, und dann ist er ausgezogen wieder und hat eine eigene Woche gehabt, aber eigenes, und seitdem geht es dem auch gut, Der hat nie wieder so einen Stress gehabt, aber der hat halt damals die Hilfe gebraucht. Ja. Und ich hätte ihn ja nicht kennenlernen können. Tagen hatten Kenning kennengelernt, wir das selber in Haft war, weil sie ihn beim Clown erwischt haben. Bei dem Supermarkt, wo ich immer einkaufen gehe. In Rammersdorf. Also ein kleines Ding, hier, die uns vom Sehen kennen. Wir wussten ganz genau, wir haben mich immer beobachtet, wenn ich dann da einkaufen gegangen bin. Weißt du, gegenüber von der Bereitschaftspolizei in München. <lacht> Mann, hey, ich war so froh, als der dann da raus war aus meiner Wohnung wieder, weil ich ihn rausgeschmissen habe. Hey. Weil das ja so ein Chaot war, so ein Idiot. Leider war ich aber dann zu dem Zeitpunkt schon selber so abgestürzt durch das Hasch, äh, was ich damals gehabt habe und die ganzen anderen Sachen, was ich sie untergenommen habe. Hey. Cooks und so, Speed, LSD, Ecstasy, Pilze, alles, den ganzen Scheiß. Das Einzige, was ich nicht wollte, war Heroin zu dem Zeitpunkt. Open oh, habe ich aber ausprobiert. <lacht> Dumm wie ich bin. Ey. Das wollte ich dann schon wissen. Ja, ja das äh, war dann zu Ende, als ich eben aus dieser Wohnung da raus bin, weil ich aber da habe ich viele Leute kennengelernt. Ein Punky, dann mir gegenüber hat so ein Esoterik-Spinner gewohnt. Dann im ersten Stock hat einer gewohnt, der ein extrem geiles Hasch gehabt hat, immer. Ja, eins zum selber kneten auch das gab es zu dem Zeitpunkt halt nirgends, nicht mehr in Holland der hat dann äh, Afghanen gekannt, der es besorgt hat das waren auch Zeiten bevor es Taliban gab, das gab es damals noch gar nicht auch keine Al-Qaida und nix, weißt du das waren ganz andere Zeiten, verstehst du äh, Reagan hat damals re regiert und da hat es dann angefangen, da wird es dann immer schlimmer das Zeug wird immer schlechter und immer teurer und immer übler durch die ganzen Kriege, die müssen irgendwie finanziert werden Alter, die könnten keine Kriege führen, wenn sie keine Heroin verkaufen würden, die ja Taliban-Leute da. Weißt du, Simon? So könnte man Kriege sofort beenden, indem man denen die, das, was sie da verkaufen, einfach wegnimmt. Und die man legalisiert oder sonst irgendwas. Verstehst du's? Piss <lacht>